Hey Leute, willkommen zurück hier auf Zuckerpopel, auf Twitch und sonst Popel mit Zucker. Äh, ich habe das ganze Spiel jetzt durchgespielt und deswegen gibt es nur noch etwas zu tun. Also eigentlich gibt es noch viel zu tun. Es war mir unglaublich viel Story noch in Dungeons drin, die ich machen muss. Ich muss die ganzen Bosse noch holen. Und... Ja, und dann mein... Sorry, Living Decks in Mystery Dungeon halt. So ziemlich. Äh, etwas Kleines habe ich, das ich nicht hier machen muss. Das war im falschen Menü. Moment. Dazu muss ich hier hin. Ich habe ganz viel gelevelt zwischendurch, zwischen den Folgen jetzt und hier. Ich glaube, drei Folgen sind draußen erst auf, tu, äh, auf YouTube. Aber ich will einfach mal gucken, ob das mit dem Stream jetzt funktioniert, weil... Uh, bis jetzt habe ich mega Probleme gehabt, wenn ich zum Beispiel Sword Online gespielt habe. Und deswegen möchte ich mal gucken, ob das funktioniert überhaupt. Und zwar habe ich einmal... Ich setze mal kurz nach Namen. Damit ich gucken kann, was ich habe. Ich habe zwei Elekits, die sie entwickeln können. Achso, das ist nach Nummer. Ups, ich wollte nach Spitznamen. Doch. Und die werden sich jetzt ganz spontan mal eben schnell entwickeln. Dann habe ich nachgeguckt wegen diesen Elektroden, oder also Entwicklungs, wie die? Entwicklungsdioden? Geoden. Ja, die Entwicklungsgeoden. Das hier ist jedes Mal neu sortieren, na toll. Äh, diese Entwicklungsgeoden kriege ich random durch High-Level-Missionen, die ich noch nicht habe wegen meinem Rang. Oder random in Dungeons, aber ganz, ganz selten. Das heißt, wir farmen einfach wie blöde dafür. Oder ich gucke später, dass ich Missionen kriege. Das heißt, ich muss aber mein Team leveln. Dann habe ich noch ein Europe, das ich entwickeln kann. Das war aber nicht das hier. Da. Haben schon fast, keine Sorge. Ich mal kurz auf meiner Liste. Ich habe eine Liste auf dem Handy gemacht, mit äh, allen Namen, die ich habe. Das heißt, ich kann die noch kurz nachtragen. Das heißt zum Beispiel, ich habe keine zwei Elekits mehr, aber zwei Elektek dafür. Dann eben, Jurob ist draußen. Dafür habe ich meinen Jugong jetzt. Und dann kommen wir noch zu Quickle. Natürlich darfst du dich auch entwickeln. Wenn du ein doofes Vieh bist, aber du darfst es. Und dafür kriege ich meinen Keifel. Und zuletzt noch das Markbeat, das zu Magma wird. Und somit habe ich zwei Magma. Und muss nur noch ein Magband machen draus. So einfach ist das. Ja, bitte. Zum Glück haben sie die ganzen Items ersetzt, das war echt nervig, dieses ganze, äh, verschiedene verschiedenste Steine suchen. Jetzt muss ich halt nur noch einen suchen, ist nicht viel besser, aber eigentlich schon. Vorhin musste ich ja Feuer, Donner, Wassersteine haben, Blattsteine und alles. So, dann habe ich das erledigt. Ich habe jetzt im Team noch drei Pokémon ...die ich leveln muss, bevor ich sie weitergeben kann, aber ich habe keine, keine Tickets mehr. Das ist noch offen von der letzten Mission, genau. Ich habe zwischendurch ein bisschen gespielt, halt wie immer. Brauche ich... Äh, Nehme ich auch mal mit. Nehme ich auch eins mit, so. Es kann sein, dass das Stream plötzlich abbricht, äh, dann wird das nichts mehr mit Streamen halt. Dann kann ich nur noch auf YouTube machen. Für die Folge von Mystery Dungeon heißt es einfach, dass ich unterbreche und dann nächste Folge weitermache, falls das passiert jetzt. Das kann sein, dass es nach zwei Folgen passiert, nach einer. Wir lassen uns überraschen. Eine kleine weitere Änderung, die ich habe. Ich nehme das flee noch mit. Oder eine Änderung. Klingt vielleicht ein bisschen falsch. Ich habe Erkenntnissamen gefunden. Erkenntnissamen sorgen dafür, dass Pokémon extrem stark werden. Und Pokémon, die sich Mega entwickeln können, lösen die Mega-Entwicklung im Dungeon aus. Das hält bis am Ende des Dungeons an. Das heißt, ich kriege mein mega gewalt an, wenn ich zum Beispiel gegen Zapdos nochmal ge gehe. Das mache ich dann später. Aber das wäre auf jeden Fall ein Ziel noch. Wahrscheinlich, ob wir das heute hinkriegen. Dankeschön. Kurz gucken. Seltene Seite vielleicht. Nope. Du so. Hitzekoller dann... Ah, Drachenroute wäre schon cool. Ja, bringt nichts. Okay. Dann... hole ich noch ein... Camp. Den Wandlerwald. Ich muss noch kurz mein Handy einstecken, weil ich brauche nach den Dungeons jeweils äh, die Liste. Jetzt. Was ich noch brauche und was nicht, damit ich die Pokémon direkt wegschicken kann, wenn ich sie nicht brauche. Die ich nicht brauche halt, ja. Und ansonsten, ich habe jetzt ein Blutzug, das noch trainiert werden muss. Ich zeige ich das mal ganz kurz, wie das aussieht hier. Ich habe glaube ich eben 6 Seiten voll mit Pokémon oder 9 Seiten schon. 12 Seiten, wow. Achso, da haben wir nicht alle angezeigt, die ich entwickeln kann. Stimmt. Wir gehen mal nach Nummer, damit wir das einfach mal sehen. Ich habe zwei Duflor, ich kriege aber Giflor halt nur mit diesen Entwicklungsdioden. Äh, dasselbe mit Nidorino. Äh, Geoden, ich sage immer Dioden, Es sind Geoden, Entschuldigung. Und ich habe hier alle eingetragen, also es sind alle vermerkt. Blutzug kann sich entwickeln, den habe ich gelevelt. Okay, das machen wir noch kurz, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ups. Dann offen sind noch Griffel, die jetzt halt neu, jetzt noch, aber kommt. Griffel braucht zwei Dioden, weil das wäre eigentlich auch ein Gen 4 Tausch, komische Sache. Und okay, der halt ja, wissen wir, hier der ist noch neu. Den muss ich noch unbedingt leveln. Das heißt, ich nehme ein Warblu mit, und zwar das hier, weil das mehr Attacken hat. Das Warblu wird mit uns auf Reisen kommen, wenn wir jetzt Missionen machen. Vielleicht lasse ich mich dafür zu Hause. Mal schauen. Weil ich bin der, der mit dem höchsten Level rumrennt. Im Vergleich zu Absol und Gewaldo. Ja, ich würde gerne noch meinen Blutzug entwickeln. Das habe ich komplett vergessen. Ja, das sind die Pokémon, die jetzt hier auf meiner Liste stehen, die ich mir notiert habe, die ich mitnehmen soll. Blutzug hat sich schon erledigt. Schmeiße ich kurz raus. Und bei Omot dafür. Ich habe immer halt ein X2 hinten dran gemacht, wenn ich es doppelt habe. Und äh, zwei Klammern, dass das Pokémon in, eigentlich wie in, vor Klammern steht, dass ich weiß, das muss ich noch entwickeln, aber ich habe die Vorentwicklung schon. Ist aber, wenn ich das jetzt im Dungeon kriegen würde, würde ich dann stattdessen halt ein Blutzuckraut werfen, wenn ich jetzt einen Ormode im Dungeon bekommen hätte. Habe ich aber nicht, deswegen kommt es mit. So, also. Welchen Dungeon nehmen wir uns an? Ach ja, doch, etwas habe ich noch. Entschuldigung. Äh, neues Spiel ist sehr speziell. Muss ich noch ein bisschen genauer anschauen. Ich habe die Mission bekommen. Ich habe dann gemerkt, yo, fuck, ich soll noch zu Pelipper und zum Glück bin ich zu Pelipper, denn... Ein Hilferuf... Ups, das war die falsche Taste. Na toll, jetzt darf ich spulen. Wie spule ich hier? Am ah, rechten Stick. Ein Hilferuf von Fahrbegeln, Na das nenne ich mal äh, Überraschung, lies mal was da steht. Adi liest den Brief, ich möchte mich zunächst vorstellen, mein Name ist sagt, äh, seit so, ja, ja, das ist meine Ambition, Meisterwerke, bla bla, und er verirrt sich im, im Wald, und wir sollen ihn retten. Dann überlegt gewalt sagt, er will es weggelaufen, weil er sich nicht mit Farbe bekleckern will, das ist die Story, die dann, wenn wir ihn gerettet haben, sich äh, ergibt, und jetzt kriegen wir den Heulwand für Erkundungen, Heulwald für Erkundungen, und das war es eigentlich auch schon. Und was ich hier gemacht habe, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ach so, ich habe nochmal einen Mampfaxo getroffen. Man kann die Apfel klauen und ihm dann zurückgeben. Man kann sie aber auch behalten, das wäre recht asozial. Äh, Mampfaxo bedankt sich, gibt ihm die Ex-Gummi. Also ist nicht mehr so dumm eigentlich. Ich finde das voll cute, wie das Sabbat. Okay, ich, ich habe das mal gefilmt. Jetzt habe ich hier in rumliegen. Ah, das war der geilste Endkampf, ich habe gespielt und am Ende habe ich mit Ninja Tom gespielt gegen Branewartz und Branewartz hatte keine einzige effektive Attacke gegen Ninja Tom. Ninja Tom mit Fokus Code übrigens. Äh, das heißt, es war einfach fertig. Der konnte nichts machen dagegen. Team aufstellen. Ich schmeiß Magma raus. Dafür kommt ein Wabu mit, das nicht ich spielen werde. Ich ihn übersehen. Schnöpke, Schnöpke. Schnöpke muss ich auch noch machen, aber das sind äh, Dioden. Geoden. Ja, ja, du stimmt, den habe ich schon angefangen zu leveln, aber das ging dann nicht so schnell. Fuck. Geraldo bleibt Nummer 2. Ich nehme Ab soll. So. Jetzt aber. Dann muss ich unbedingt mein Geld noch einzahlen. Das habe ich nämlich wieder mal vergessen. Das kommt ja nie vor. Und... Wobei, der Dungeon ist nicht so schwer. Ich nehme noch zwei Einladungen mit. Die habe ich bis jetzt immer noch nicht gebraucht, weil ich aus irgendeinem Grund das nicht mehr schaffe, das hinzukriegen. Als ich das gekriegt habe, habe ich beim ersten Mal, als ich in der nächsten Dungeon bin, habe ich äh, ein du bekommen, das mich eingeladen hat. Äh. Ich gebe mir mal selbst einen Kraftbandana. Gewalto kriegt halt ein Magending. Keine Ahnung. Dwarblu will ich, dass er sich schneller heilt. Ich bin nicht das da verrückt. Dann geht's los. Ich sammle am Anfang eh alle Pokémon ein, bis ich dann merke, jetzt sind es zu viele. Und dann muss ich einzelne rauswerfen, um andere Platz zu haben. Aber bis dahin kann ich einfach einstecken, wenn ich will. Ja. ja, wie ihr seht, die halten recht gut an. Ach, scheiße, das ist versaut. Äh, das heißt, ich kann den nicht benutzen. <lacht> Bis... Was war das? Bis ich ihn aus dem Dungeon rein rausbringe oder einen Reinigungsorb finde. Irgendwie sowas war's. Ich hätte das lesen sollen, ich habe sie übersprungen, sorry. Ich habe jetzt gerade gedacht, hey, ich bin auch noch keine Stunde 16 dran, aber mein PC sagt mir eine Stunde 16, weil ich äh, von einer Stunde 16 noch COD aufgehört habe zu streamen. aufzunehmen. Haben jetzt Black Ops 3 aufgespielt. Super, war Blue. Ich bin gerade überlegen, ob wir Gewalt einfach mal mega entwickeln wollen, aber ich kann das scheiß Item ja nicht einsetzen, fällt mir rein. Ja, Hunduste habe ich schon zwei oder zwei Also ich habe Hundluster und Hundemann. Äh, toll. Okay, Gewalt holt einfach alle Kills. Trainingsschalter, wie man. Ja, ich hätte vielleicht langsam machen müssen bei der Mission zu Farbigel, aber ist egal. Auf jeden Fall, es geht nur darum, dass er von seiner Schule abhaut. Irgendwie, weil es ein Abschlussritual gibt, wo sie sich ein Foto auf den Rücken malen, was hier jedes Farbigel hat, glaube ich. Und der will das nicht, weil eben mit Farbe kleckern ist doof. Und Deswegen ist er abgehauen und. Oder es ist eine Tradition in der Familie oder sowas. Es wird noch erklärt am Ende. Und die einzige Chance, dass er das nicht machen muss, ist, dass er dann beim Retter-Team beitritt. Also die exklusive farbigel mission das, das Gute daran ist, ich kann danach mit dem Farbigel meine Flagge ändern. Wo läufst du hin? Achso, Eisen. Also. Ich habe nachher irgendwie 16 Motiv, aus denen ich auswählen kann für die Flagge. Oder so. Und ich glaube, ich kann jedes Pokémon auf die Flagge machen. Ich habe ein paar vor und dann kann ich ein Pokémon auf die Flagge machen. Irgendwie sowas. Da muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt mache. Irgendwie mag ich die Flagge, die wir haben. Aber es gibt halt ein bisschen Individualität rein. Das wäre halt schon recht schnafte. Äh, E15 ist das Ziel, alles klar. Ja, deswegen wollte ich ihm das äh, Ausdauerband geben. Ich hoffe, Wablu verreckt nicht. Er verbraucht meine Items, und er stirbt. Ja, Wablu hat seinen Flügel gehoben. Das ist ein Leveler. Fuck. Ich nehme das mit. Ich will das haben. Ah, fuck off. Habe ich irgendwas teures? Natürlich habe ich nichts Teures dabei. Ich muss das kurz ablegen. Ähm... Ich muss mal kurz Items wegwerfen. <lacht> Wie viel gibt mir das Sparband? Ach, leck mich doch. Kann ich auch mal wachen? Dankeschön. Auch oh, ja, auf jeden Fall. Ja, bitte. Gib her. Ja, Kekle und Dungeon Shops war auch noch eine Möglichkeit. So, wie ist das jetzt gemacht? Habe ich das im Inventar, bis ich den heimbringe? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt verrecke, bleibt der im Dungeon liegen und das wäre kacke. Das will ich nicht. Im Notfall hätte ich mein Ausdauerband eben noch hingeworfen. Deswegen habe ich zuerst geguckt, wie viel das andere Band bringt. 700 hätte ich nicht erwartet. Aber ich glaube, die kosten noch 2500, wenn ich die selber hole. Von daher macht es schon Sinn, dass es die total äh, weiterverkaufen kann. Autsch. Boom! Ja, komm mal mit. Darfst du ja nicht ins Team? Ich hab schon Hundemann. Habe ich 1 auf sechs Ebenen geschafft? Scheiße. Mal gucken. Ach, der gehört zu mir. Ich wollte ihn jetzt angreifen. Das erklärt einiges. Deswegen kann ich den nicht angreifen. nicht normalerweise wie lange ich schon dran bin. Scheiße. Ich wollte eigentlich gucken, damit ich ungefähr weiß, wie ich aufhören muss. Das steht natürlich hier auch nicht. Ah doch hier unten. Ich lass mal runter. Okay, alles klar. So, ich habe das kurz runtergerechnet, damit es für mich weiß. Ja, okay, ich fresse einen Apfel. Ah, guck mal an, hier ist die Bude, die ich haben wollte. Deswegen nimmt man Einladungen mit, ist solche Gebäude... Ich weiß nicht, ob die nur dann erscheinen. Oder ob die auch so erscheinen und ich sie nur dann betreten darf. Aber auf jeden Fall... Kriege ich jetzt die Möglichkeit... Ich schmeiße die Einladung durch den Briefschlitz. Oh, das ist noch stark. Stirb! Ja, ich schmeiße den Brief. Äh, beim Briefschutz wird etwas geschrieben. Willkommen im rätselhaften Haus. Wirf hier deine Einladung ein. Du hörst hinter der Tür Schritte. Jemand scheint einen Umschlag zu öffnen, dann geht die Tür von innen auf. Ein Snowball. Das ist jedes mal random, bei mir war es ein stern du Äh, ja und dann kriege ich die ganzen Items hier. Ich rede mal kurz noch mit Snowball. Snowball hat drauf, offenbar darauf gewartet, dass ein geladener Gast erscheint. Willkommen im rätselhaften Haus. absol mit Snowball eine schöne Zeit. Snowball ist bester Laune und will mit auf Abenteuer gehen. Möchtest du Snowball? Möchtest du, dass Snowball dich begleiten? Ja klar. Alles klar? So funktionieren rätselhafte Häuser. Ich finde es ein bisschen komisch, dass der einfach random eine Bude mitten im Dungeon baut, aber hey, wer bin ich schon, dass ich das beurteilen darf? Ich finde, der darf das machen, wenn er ein bisschen glücklich macht. Ich glaube, da will ich sich anschauen. Oh nein. Psy oh, Psychoklinge! Nice! Ich weiß, ruckzuck ist gut, weil es eine Range Attack ist, aber das sollte Psychoklinge eigentlich auch sein. Psychische Psychoklinge oder auch nicht? Ah nee, Psycho bringt nichts gegen die, glaube ich. Ah doch. Ich muss es mal kurz ausprobieren. Nee, das ist keine Range Attack. Aber ich mag Schlitzer, Schlitzer ist stark, deswegen habe ich bis rausgeworfen. Heißt halt, absolut muss laufen, aber. Ich meine, mit dieser A-Drehung kann ich auch äh, Zeit rausholen. Äh, wegen den Schein ja, habe ich auch noch was rausgefunden. Habe ich mir nebenbei noch geschaut. Anscheinend gibt es wirklich nur die Dungeon-Bosse als Shinies und nur 27 Pokémon davon. Also man trifft die halt normal an, aber die haben halt eine Chance, dass die Shiny sind. So, wie ich selbst mal immer getroffen habe und mit euch, also zwischen den Folgen sogar, <lacht> ähm, am Voraus. <lacht> Haha, ich bin ein Unlichttyp, du. Oh, du Piss, Ich check Erholung nicht ganz. Wird das erst geheilt, wenn es aufwacht hier drin? Normalerweise heilt sich das jetzt sofort. Sonst bringt dir die Attacke nichts. Ja, okay, ich weiß auf den auf. Ich habe ein bisschen viele Items vielleicht mitgenommen, aber ich dachte, joa, besser sowas gar nichts. Äh, ah ja, man sieht auf dem... Das schicke ich erst jetzt. Auf der Map sieht man gar nicht, äh, wo die anderen sind. Wir haben ein richtiges Mystery Dungeon Feeling hier. Ja, komm. Wir. Ich kenn zum Beispiel mal mein Protein, glaube ich, ist es. Eisen. Könnte ich mal nehmen. Ich frage mich, ob die Werte eine Grenze haben, weil sonst wäre das recht heavy, wenn ich einfach alles im Defense oder in Angriff setzen kann bei mir. Und da mein Defense-Wert einfach so hoch ist, dass ich nichts mehr machen kann. Also dass mein Gegner nichts mehr machen kann. Ich meine, stell hätte vor, ich hätte einen Defense-Wert von so 500, 600, weil ich einfach überall Eisen reingeklatscht habe. Der Gegner kommt dann und probiert mich zu punchen, so nö. Stirb durch meine Hand. Bitte. Nein. Hört auf. Nein. Ich konnte nichts machen. Ja, toll, jetzt ist alles friert. Ich hasse Taumeltanz. Ja, hier nehmen ab. Ja, okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Äh, Hunduster weiß ich, dass ich zwei habe eigentlich. Ziemlich ich sicherheitshalber, nicht, dass ich dann Fehler mache. Die Hunduster und hundemann habe ich beide, jawohl. Wie sieht eigentlich mit Pfiffchen und Magnen aus? Wenn ich schon offen habe. Pfiffchen habe ich, Magnen habe ich auch. Okay, brauche ich beide auch nicht mehr. Cool. Kann ich ja absolut wieder übernehmen. Ich habe auf Gewaltdruck gewechselt, weil ich. Äh, habe ich auf Treppe Priorität noch? Äh, weil ich verwirrt war. Nein, ah, ich bin auf Treppen bei Priorität. Ist okay. Ist okay. Hier weiß ich ja nicht, ob ich Items liegen lassen. <lacht> nee, ist, äh, ich habe eh schon volles Inventar. Das ich sich gar nicht großartig. Nope. Das sind EP, das ist gut. Das teilt gut aus. So, noch eine Ebene, dann haben wir es. Ein Scaraborn. Ein Scaraborn müsste ich auch schon haben. Deswegen lasse ich das dann. Ja, Scrollborn habe ich. Nice, der kann Heal. Hm, nope. Ich hau die halt einfach wirklich nur wegen dem EP unterdessen. Ah ja, ich muss kurz den Arm quatschen sagen, ich möchte dem keinen Apfel geben und dann kann ich weg. So. Seid ihr so scheiße. Ach, jetzt geht's plötzlich. Natürlich. Boah. So, ich warte kurz. Okay, das geht auch. Dann kämpfe ich, bis alle wieder bei mir sind. Pfiffchen, bist du behindert? Verpiss dich. Ja, klar stimmt ist ja nicht direkt genug um die ecke da wo nicht mal wand ist <lacht> was war das der habe ich einen belebersam geklaut der ah oh ja ich habe ja meine Fähigkeit verändert nein nein nein nein nein nein nein nein du machst kein weißt du was nein ja, der ist jetzt woke, cool. Du Pisser, komm her. Das ist halt das größte Problem bei solch großen Teams. Kannst du auch... Cool. Das war jetzt fast schon gut für Okay, das war fast schon gut, absehen. Na, guck mal an. Das ist sicher der, der mir den Belebersamen geklaut hat. Ups. selbst. Ja, mein Gott. Ah, mein ganzes Team stirbt hier weg. Platz. Super, hast du geheilt. So, und jetzt lass mich durch. Komm, haben mal. Wieso schaffen, denke ich, immer erst was, wenn ich da bin? Meine Fresse. Auch immer dahin zu hinterstes ist. Hat jetzt einfach Pech gehabt. Ist, glaube ich, eh. Ist mir egal. Ja, leck mich. Oh nein, ich habe mich verirrt. Wo mag ich nur sein? Ich finde den Weg hinaus nicht um mein Magenknoten. Was für ein Reinfall. nur träume ich. Jemand ist gekommen, um mich zu retten. Ich bin so erleichtert. Oh wow. So, Pfiffian, wie gesagt, ich habe beide schon. Ne? Ich gucke das sicherheitshalber nochmal nach. Passt doch. 44 brauche ich nicht. Ja, Snowball steht schon, dass ich den nicht habe, also nehme ich den auch mit. Aber Snowball kriegt keinen Spitznamen, sorry. Snowball ist vor N. Das heißt, du kommst da nur buckel natürlich. Nein, 44 darf nicht ins Team. Wolby darf ins Team. Ja. Snubble darf eh schon mit, weil er mir viele Items gegeben hat. Nein, du kriegst auch kein Spitznamen mit. Vielen, vielen Dank, ihr habt mich gerettet. Keine Ursache, Farbigel. Aber warum bist du denn weggelaufen? In deinem Brief stand etwas davon, dass du nicht mit Farbe vollgekleckert werden willst. Es ist so... Oh. Ja, eben genau, die Tatze auf dem Rücken ne? Sino, da ist er. Ja, ich sehe ihn, wir müssen ihn schnell zurückholen. Ich trage den mal kurz ein schon mal. Ich weiß, dass der ins Team kommt. So. Noch mehr Farbigels, die sind sogar zu zweit. Hey Farbigels, was sind die zwei anderen Farbigels? Das sind meine Freunde. Also schön, komm jetzt. Auf dich wartet ein Pinselfest. Werde ich doch nicht so, du musst dir doch nur den Tatzenpatzer verpassen lassen. Ich, ich will nicht, nein. Ich habe keinen Bock darauf, dass mein Rücken nachher voller Tatzenpatzer ist. Wovon redet ihr? Was ist dieses Pinselfest? Das ist eine alte Tradition bei uns, Farbügel. Das wird jeder von uns mit einem sogenannten Tatzenpatzer gekennzeichnet. Die Vorderpfote wird dabei in Farbe getaucht und dann ganz fest auf den Rücken gedrückt. Er hat schon eine vom Rücken übrigens, weil sie das nicht mal geschafft haben, die Grafik zu ändern. Das ist ziemlich lame, ehrlich gesagt. Das finde ich ein bisschen schade. Nicht bei mir, da eine Tatzenpatzer reicht mir völlig alles an. Ah, sie begründet, dass er schon einen hat. Ich träume davon, große Kunst zu schaffen. Und dazu gehören gewisse Prinzipien, was Mode und Design betrifft. Oh, ich weiß. Das ist die Lösung. Ich trete ganz einfach dem Team von Adi bei. Ich werde auch Teil eines Retterteams. Also nehme ich nicht am Fest teil. Ich verwirkle mich auf andere Weise. Tut mir leid. Ist das ein letztes Wort? Dann können wir wohl nichts machen. Wir unterrichten die anderen von deiner Entscheidung. Viel Erfolg bei deiner Karriere als Retter. Ja, ist, jo, ich habe schon eine Tatze und die anderen haben mehr. Jedes Fabrik hat eine Tatze gefunden. Oh, wow, du hast uns aber ganz schön überrumpelt. Aber für mich ist das in Ordnung. Willkommen im Team, Farbigel. Wir zählen auf dich. JP, ich danke euch. Das Zeichen der normalen liegt mir besonders. Ich kann zum Beispiel einen Augenblick. mal meine Basis pink. Wie wär's damit? Die Gestaltung dieser Flagge hier. Ich könnte beispielsweise das Design dafür umgestalten. Wenn ihr das Flaggendesign ändert wollt, dann gebt mir einfach Bescheid. Farbigel ist mein. Nein. Ich werde ab jetzt für. In der Himmelblau, ich bin auf dich warten. Wenn ihr die, ich gucke immer noch links unten auf dem Bildschirm, da ist ein bisschen Verzögerung, dann sehe ich es nochmal. Wenn ihr die Flagge schwingt, dann weiß ich Bescheid und komme sofort vorbei. Wenn ihr das Design also ändern wollt, schwingt einfach die Fahne, macht's gut. Machen wir doch morgen früh mal. Einfach mal so gucken, zeigen, was für Designs es gibt. Ich habe mich da entschieden, dass ich es nicht ändern werde, vielleicht mache ich es hier. Können ja jedes Mal eine andere Flagge machen, wäre schon cool. Guten Morgen, Adi. Doch, will ich. Flap, flap, flap. Hallo, du möchtest also, dass ich deine Teamfahre gestalte Was für ein Design schwebt dir denn vor? Okay. Äh, das sind die möglichen Designs. Das ist sehr interessant. Das auch. Das ist irgendwie cute. Das ist echt. eigentlich süß. Das. absolut nicht. Das ist okay, das ist irgendwie simpel. Also wenn, dann würde ich die Dito-Flagge nehmen, weil die lustiger ist. Aber ich mag meine Knochenflagge irgendwie, die ist so cool. Ich mache eine Dito-Flagge, draus, rauskommt. Als Künstler fällt es mir vielleicht noch etwas an Erfahrung. Das mache ich dafür mit meiner künstlerischen Ader wett. Ich lasse einfach meiner Kreativität freien Lauf und sage, ich drehe das was tolles. Oh. Na, wie gefällt es dir? Ich hoffe, dass dir mein Werk gefällt. Sag mir einfach Bescheid, wenn du das Design wieder ändern möchtest, bis dann... Nö, nee, du, das, das, die Flagge ist super. Doch, die widersp widerspiegelt mein Team wieder. Aber ich krieg dann ein Zermurzel, was ich nicht brauche. Also wird die Mission wahrscheinlich nichts. Ich kann mal alles annehmen. Da krieg ich einen Habitat, das habe ich tatsächlich noch nicht. Also, jetzt mal schauen kurz. Ein Kleinstell brauche ich noch... Ich schmeiße eigentlich nur die Mission weg, die mir nur Pokémon bringen, die ich schon habe. Das zum Beispiel ein Samurzel komplett nutzlos, weil ich ein Samurzel und zwei Blanuts schon habe. Also kann ich die Mission ablehnen, auch wenn sie gute Boni gäbe. Dann Quapsel brauche ich unbedingt. Also behalte was will ich was ich ablehnen, ich Idiot. Paras, Paras, Paras, Paras, brauche ich noch die Weiterentwicklung, Sandama brauche ich, das weiß ich, habe ich noch gar keins, Habitag, habe ich keins, weder Habitag noch Ibitag, Quirtle, Quirtle ist halt eine A-Mission, das gibt verdammt viel Cash und EP vor allem, es gibt verdammt viel EP, deswegen würde ich die halt behalten, Aber ich habe schon einen Quirtle. Wie auch immer. Ich würde gerne mal die neuen Gebiete ein bisschen erkunden gehen noch. Das heißt, ich muss ganz kurz mein Geld abheben, wie immer. Vielleicht schmeiße ich einfach mein altes Quirtle raus und nehme dann das mit. Dann untersuche ich jetzt mal die Drachenhöhe. Wobei ich kann auch das behalten und danach weiß ich einfach, ich muss eins wegwerfen. Klingt böse. Ausdauerband ist nutzlos. Äh, ich nehme mal drei mit hier, zwei davon. Ich sollte aufhören, immer mein ganzes Inventar zu dampen. Nur immer das, was ich nicht brauche, eigentlich. Jeweils drei. Achso, Entwicklungsgeoten habe ich hier als Inventarplan. Guck mal. Alles klar. Den Rest kann ich dann irgendwann verkaufen. So, ich muss ganz kurz im Schreiben kommen gleich. Das war der falsche Kekleon. Ja, ich weiß. Ich muss irgendwann muss ich dann alles wieder verkaufen. Okay, dann momentan lasse ich es noch. Das Problem ist, ich weiß nicht, welche der beiden Kekleons die Entwicklungs. Ja, Energieball. Jawoll! Ah bitte, mach en Energieball ist so viel besser wegen der Range, sage ich und nehme absolut die Range weg. <lacht> Nein, äh, ich guck schon. Na, Energieball finde ich halt besser als Gigasauger hier drin. Im normalen TC, also im TC, was lab ich TC? Im Kartenspiel ist Energieball auch meistens stark. Nein, im normalen Spiel, von normalen VGC würde ich sagen, nee. Aber hier ist voll okay. Sto Im Sturm haben wir Kyogre wahrscheinlich ziemlich sicher sogar 50 eben natürlich dach nur 30 eben fuck die verses habe ich ja gesagt das sind da wo ich Bosse habe die ich mitnehmen kann auf dem Donnerberg Zapdos Lavados Groden Rayquaza und Arctos momentan das kriegt dann wahrscheinlich auch noch ein Versus mit Kyogre. Und sonstige Legendaries werden wahrscheinlich hier versteckt sein. Eigentlich müsste ich da schon mal hingehen. Ja gut, deine scheiß Schwächen-Kombo, ne? Das macht ja eh so viele Schwächen zu haben. Ich mag das Logo für Geist unten in der Mitte übrigens. Ich finde das voll cool. Ja, die Frage ist, gehe ich in den neuen Dungeon? Und wenn ja, nicht direkt in die Südhöhle vielleicht. Ich mache mal die Drachenhöhle, da habe ich drei Missionen. Aber... ...heißt für mich, dass ich mein Team mitnehmen muss. Das sieht doch gut aus. Sorry, für dich reicht halt einfach nicht. Und dass ich mehr heil also mehr Beleber mitnehme, tatsächlich. Weil ich nicht weiß, was mich da erwartet. Und noch zwei große Äpfel von mir aus. Weil 30 eben. Äh, ich gehe kurz hier raus. Ich habe noch zwei Sachen, die ich machen muss. Einerseits habe ich noch Gummis zum Nehmen. Klingt falsch, ist aber so. Die Finalinsel. Welches legendäre Pokémon kann da wohnen? Ist das Mewtwo? Nein, Mewtwo hat doch mit Mewtwo zusammen die. Huh. Gute Frage. Ja, komm, da ist Absol. Ich will mit Absol zusammen eben gucken. Was hat er nochmal für eine Fähigkeit? Die AP Heilkraft, die ist eigentlich recht stabil tatsächlich. Ich glaube, die behalte ich dann auch. Ich gebe ihr einfach ein bisschen Bonus. Ich gebe ihm das DX-Gummi noch und guck mal, was rauskommt dabei. Nein. Ich krieg mehr Geld dafür im Shop, aber nein. So, Adi. Doch, Nein, doch, komm. Du nimmst zwei, Gewalt und nimm zwei. Natürlich kriegt er direkt. Er möchte sagen, ein Gang ein Feld vorzupreschen, in Nein, halbieren ist gut. Ich habe halbieren auf jeden Fall extra. Das heißt, mein Belebersamen wird zu einem Mini-Belebersamen und mein Apfel wird zu einem kleinen Apfel und so weiter und so fort. Das war nicht das, was ich machen wollte. Ach, das Spiel ist so langsam teilweise hier drin. Unglaublich. Das geht an Gewaltro, okay. So Stärke Boost. Genauigkeitsboost wäre cooler. Ich will Wirbel eh noch loswerden. Äh, wie stark ist Energieball? Ich gebe dir mal eine Stärke plus. Den zweiten gebe ich irgendwo bei Absol drauf. Aber du kriegst noch zwei Calcium auf jeden Fall. Weil auch der Energieball müsste eigentlich eine Spezialattacke sein, ziemlich sicher. Jawohl. Wobei der hat auch einen hohen physischen Angriff eigentlich. Also er hat es nicht, aber die Attacken geben uns. Jetzt haben wir deine Attacken. Psychoklinge darf ruhig mehr Schaden machen. So, das war's mit den Items mal wieder. Bis zur nächsten Mission. Und ich richtig hart verkacke speichere ich hier sicherheitshalber mal weil quick save ist ja nicht so optimal in diesem spiel ich weiß nicht wie das funktioniert mit dem quick save ehrlich gesagt aber so funktioniert ja wenn Quirtle stirbt dann stirbt Quirtle halt damit kann ich leben weil ich bin jetzt hier wirklich mal zum erkunden und ich hole mir die 30 eben Ich will wissen, was an der Spitze steht, tatsächlich. Aber ah, es sind drei High-Level-Aufträge. Äh, äh, okay, ich sollte Custom kämpfen, nicht mit Auto. Jawohl, ein Kindwurm! Ach, wie geil! Ach, hör drauf. Ich krieg gerade hier alles. Wie geil. Zum Glück habe ich die ganzen äh, Basen, schon, äh, Basen schon gekauft. Ich finde das schön, wie Quirtle einfach mal in die Mitte steht. So, yo, hier bin ich. Fuck that. Okay, bis jetzt macht beim PC mit, da bin ich recht happy. Weil ich habe zweimal probiert, SAO zu streamen und das hat gar nicht funktioniert. Und ich bin gerade am rausfinden, ob das ein PC lag oder an ein Einstellungen. Aber wenn ich jetzt hier. Das ist Der längste Stream liegt glaube ich eine Stunde. Wenn ich jetzt hier über zwei Stunden streamen kann, dann habe ich wahrscheinlich die Einstellung gefunden, damit es funktioniert. Würde nächstes Mal dann wieder SAO probieren, wahrscheinlich. Damit ich das endlich mal fertig kriege. Ich spiele das jetzt seit drei Jahren und ich bin immer noch nicht durch mit dem dritten DLC. Das ist recht traurig. Hey, laufst du mal schräg? Ich habe jetzt zweimal rechts unten gedrückt und ich, ich, ich habe meinen Controller zu schräg, glaube ich. Okay, ich rase jetzt ein bisschen durch, weil ich kann zwar gut EP farmen, wahrscheinlich hier. Ja, es geht zwar. 64 ist nicht extrem. Was haben die für ein Level? Genau. 30. Okay, die sind eigentlich schon recht stabil mit Level 30. Ich meine, ich bin nur Level 37 und ich halt Level 40, ja. Mit paar Pabunga hätte ich jetzt hier drin nicht gerechnet. Ehrlich gesagt. Okay, ich hole noch mehr Level. Es gibt Sonderbonbons, die sind verdammt selten. Übrigens mal so wegen Level. Just happened. Okay, meine Kindwurm haben anscheinend alleine gekämpft. Ach scheiße. Geil, zweimal hintereinander, zweimal angegriffen. die nicht alles hinkriegen. Mein Gott. An ah, ne, Feuersturm wollte ich loswerden, genau. Genau, Feuersturm wollte ich loswerden. Okay, hier muss ich Palim Palim finden. Mega schwer. Oh, was? Hier kriege ich in der Drachenhöhe. Hätte ich jetzt in der Wasserstage erwartet und nicht in Drachenhöhe. Ich meine, er ist ein Krokodil. Okay, Krokodil, ja, Drache. Ich, ich sehe die Überlegung vielleicht ein bisschen. Was ich auch sehe, ist Kapaloris. Was ich verdammt feiere. so also nebenbei. Okay, da ich hier am Erkunden bin und nicht am Sammeln ist äh, eigentlich ziemlich... Äh, was stirbt ist tot? Würde ich jetzt einfach mal sagen, so als Regel. Ich kann es mir jetzt hier nicht... auf mit Knochen, wenn das so nah ist. Okay. Äh, ich kann es mir jetzt hier nicht erlauben, meine ganzen Highlightings auf Freunde zu verbrauchen, die ich eventuell kriege. Leid es mir tut, aber das kann ich jetzt hier einfach nicht wirklich machen. Watteschild, die beste Attacke. Fuck. Komm her, schmeiß den Stein an. Nein, wir sehen keinen Kanon, bitte nicht. Oh. Altarias ist so ein cooles Pokémon. Tut mir leid, Regel ist Regel. Früher hatten sich die entwickelt, wenn sie einen Kill gemacht haben. Das war voll heavy. Dann hast du gegen einen... Plötzlich gegen einen Rock gekämpft oder so. Also ja, wo war das? Im Xatu Dungeon hatte ich das manchmal. Dass ich ein bist von einem Dodu gekillt wurde oder mein Kumpel. Plötzlich kämpfe ich gegen einen Dodri. Das war richtig übel. Ja, wir gehen direkt weiter. Ebene 9 habe ich, glaube ich, eine Mission. Ja. Und auf Ebene 11 kann ich Quirtle abgeben. Nein, das war dumm. Wer kämpft da hinten? Niemand. Fuck, Quirtle steht... Okay, Quirtle ist eine Ausnahme. Quirtle kriegt ein Highlight-Item. Da mehr aufpassen. Scheiße. Ich mag. Okay, Adi, was soll das? Du läufst hier. Äh, ich finde, man sollte die Reihenfolge des Teams bestimmen können, dass man sagen kann, dass Absol immer hinten läuft, zum Beispiel fände ich jetzt hier voll gut. Und auch legitim eigentlich, weil... ich gebe die Vorhut und die Nachhut und alle in der Mitte sind eigentlich geschützt, weil sie zu meinem Team gehören. Irgendwie fände ich das cool. Ich kann es erzwingen... über Umwege. Aber es ist halt einfach aufwendiger. Na du... Ja, okay, ein Azuril hier drin ist echter Marsch. Kann man sagen, was man will. Okay, das Stream sieht recht stabil aus bis jetzt. Finde ich cool. Mein PC lebt noch. Ich bin happy. Wenn das funktioniert, dann kann ich endlich mal wieder anfangen zu streamen. Also, was wollte ich machen? Apfel essen. Ich habe jetzt ein Drittel und mein ist leer, das heißt, ich mache ihn extra groß. <lacht> ja, der Energieball war definitiv eine gute Entscheidung bei Gewalt... äh, bei doch bei Gewalt... Du Pisser. Ah, ja, aber den haben wir ja schon mehrfach gesehen. Draschel habe ich, glaube ich, sogar schon eins. Ja, toll, das jetzt heißt bin ich verwehrt, huhu. Ciao, Quirtle. Ich glaube, ciao, ganzes Team. Also geben die Beliebe aus. Fuck. Jetzt geben wir wirklich die Beliebe aus. Ah, ich will. Ja, ich, ich gebe eine Reiheheilrunde aus. Komm. Fuck off. Ich hasse solche Attacken. Was absolut noch? Ach du Scheiße. Das sind einfach die unfairsten Attacken, die es gibt. Ich hätte doch... Habe ich Teambeleber auch dabei? Habe ich eins. Das wäre gescheiter gewesen jetzt fast. Vor allem sollte ich mal... ...mein Aether nehmen. Auf Knochen ran. Auf Wirbel habe ich auch gerade überlegt, aber... Weißt du, wenn ich es nur schaffe, Ebene 11 zu erreichen, kann ich mit dem Fleerob immer noch sagen, ich gehe raus, weil es zu heavy Aber Ebene 11 will ich erreichen wegen Quirtle, dass die Mission wenigstens fertig ist. Dass ich die Missionen habe. Ich hätte die Missionen alle deaktivieren können, aber ich finde es okay, hier gerade noch Missionen mitzunehmen, wenn ich schon erforschen gehe. Weil allein schon leveltechnisch hat es bis jetzt gelohnt für mich. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen, da muss man auch nichts diskutieren. Leveltechnisch bin ich bis jetzt recht gut durch. Und ein Fliop nimmt mir halt auch alle Pokémon mit. Achso, ich brauch Gürtel hier. Piss dich. Ach, pisst euch alle. So. Ah. Ja, ich will die Geheimnisse noch erkunden, eigentlich. Weiter erforschen. Ja. Aber ich check zuerst meine Items jetzt. Ein Schwalbini. Ach, toll. Drei, vier Belebersamen habe ich noch. Fünf. Fünf. Die Belebersamen werden ja zu so kleinen Belebersamen. Das heißt, fünf Belebersamen habe ich noch und dann bin ich aber komplett leer. Boah. Ich kann keine weitere mitnehmen. Ja, dann tut mir leid, Vibrava, du bist der Letzte hier. Sorry, ciao. Das heißt, ich nehme jetzt keinen mehr mit, bis einer stirbt. Okay. Ja, aber ich sehe keinen Sinn. Ich will ja eh alle haben. Also sehe ich keinen Sinn zu sagen, der fliegt raus, damit ich den anderen mitnehmen kann. Äh, das ist eine Treppe, Kumpel. Achso, ich habe hier noch einen Schwalbini zum Suchen. Das will er nicht sagen. Aber Schwalbini zu retten bringt jetzt auch nichts, weil ich habe keinen Platz. Sorry. Ich weiß, ich bin das beste Retterteam der Welt, aber nein. Okay, wir haben einen Platz im Team. Mega Kapaloris, oh nein. Okay. Kapalos ist hier oben, um, Das ist weggelaufen. Hatte keinen Bock mehr auf mich. Ich probiere schon alle zu retten hier, aber... Yo... Eine Ausnahme ist jetzt, wenn ich äh, Draschel bekommen würde. Weil ich habe zwei Kindwurm. Und Draschel ist die Weiter und... Ja. Dann lohnt es sich nicht zu sagen, ich behalte meine Kindwurm. Ich kann Fallen ziehen. Das ist... Machen wir mal. Teleport. Bringt dir kein Geld, die Samen. Nice. Nicht nice. Kumpel, du wirst gerade richtig verhauen. Wach auf. Ja, ich bin tot. Ah. Ja, ja. Wenn jetzt wieder Schlaf, äh, Schlafpulver einsetzt. <lacht> Voll Krise hier. Ja komm mit, du hast mich zwar vergiftet, aber fick dich. Hey, wieso hat wer oder den anderen jetzt plötzlich nicht getroffen? Macht einfach null Sinn. So, wir gehen weiter. Die Hälfte haben wir geschafft vom Dungeon. Yeah. Dem, dann kommen wir so: also, Ja, ich habe die Story fertig mit Level 40, tada. Da. Das ist einfach so. Die Main Story ist fertig und alles andere rundum ist einfach nochmal 10 mal schwerer. Von daher denke ich, kann man echt sagen, dass hier das After. Ach, der Schutzschild hält so lange. Fuck. Dass hier das äh, Aftergame eigentlich auch noch mega wichtig ist. Das Post-Credit. Das ist eigentlich noch recht. Fast intensiv als die Story selbst. Bei einer Story hat man echt viel geholfen bekommen. Und hier ist es halt einfach, mach. Stirb, wenn du willst, aber mach einfach was. Ich würde jetzt hier aber zum Beispiel... Wenn ich jetzt einen Dragoran, äh, Dragonier bekomme, würde ich Dratini auch rausschmeißen, wahrscheinlich. Würde ich das? Ne, weil ich brauche ja auch einen Dratini. Es wird mir weh machen, aber ich würde einen sagen, wahrscheinlich. Wobei. Ja, okay, jetzt, jetzt ist es natürlich doof, weil, <lacht> weil ich kriege gerade. Ne, aber ich habe gerade überlegt, eigentlich, ich brauche zwei Dragonier und ein Dratini, also die Chance ist größer, dass ich das nochmal kriege dann. Stratini. Ich guck mal kurz. Ich kann keine weitere mitnehmen. Das heißt, es lohnt sich nicht, das am Boden aufzusammeln. Außer ich schick zum Beispiel Absolheim und das mache ich nicht. Ihr könnt direkt zur Treppe gehen in dem Fall. wenigstens Äpfel. Nein, weil die Weiterentwicklung muss ich ja eh haben, also von daher. Ich war mir gerade unsicher und dann habe ich dann gesehen, so, ja, scheiße, jetzt, jetzt kriege ich das noch geschenkt. Ne? Ja, jetzt wo ich gesagt habe, ist doof, ne? <lacht> ne, ich habe es gerade wirklich überlegt, ob ich es mache. Nix mit Agilität. Okay, ich bin echt gespannt, was wir an der Spitze zu erwarten haben. Ich bin gerade am überlegen, was für ein Legendary auf diesen Dungeons warten könnte. Oder was für Missionen oder Bossmonster allgemein. Muss ja nicht alles Legendary sein, es können ja einfach sonst Bosse sein. Ich gehe gerade die Legendaries von 1 bis 3 durch mal. Können natürlich auch Gen 4 Boss sein, wobei die Drachenhöhe schon in Gen 3 existiert hat in der Mystery Dungeon Version. Und wenn ich anfange haben wir am Anfang Feuerflug, Eisflug, Donnerflug, Psycho und Psycho. Gen 2 haben wir die drei Hunde. Und dann Ho-Oh und Lugia, welche auch keine Drachen sind. Celebi haben wir noch. Celebi ist Psychopflanze. Gen 3 hat, äh, die Regis. Grodon Kyogre, Rayquaza. Und Girachi. Drake Rayquardus ist, glaube ich, der einzige Drachentyp von denen bis jetzt. Aber ich komme gerade echt nicht drauf, was mich auf der Drachenhöhe oben wirklich erwarten könnte, ehrlich gesagt. Ja, ja, aber ich habe eins dabei. ist okay, das äh, gestorben eigentlich? Nee, ne, ne, ich habe acht dabei, ist gut. Okay. Ja, also ich komme gerade wirklich nicht drauf, was uns auf der Drachenhöhe erwartet. Ich werde es nachher kurz angucken. Nicht jetzt, sobald wir oben sind. Was in der Gameboy-Version da oben war. Weil ich will mich jetzt nicht überraschen lassen, äh, nicht spoilern lassen mit, ja, eventuell. Ich will mich jetzt nicht irgendwie so. Ah, da oben ist ein Butalanda mit zwei Libeldras zusammen. Ach so, dann wird das hier sicher auch so sein. Ich will nicht spoilern. Das war jetzt geraten, wenn das stimmt, dann tut es mir leid. Ähm. Nein, nein, nein, das machst du nicht, Kollege. Nein, auch bei dem machst du es nicht. Also, wenn das jetzt stimmt, dann wirklich, dann habe ich geraten, aber. Ich würde es nachher kurz nachgucken gehen, wenn ich dann oben bin und ich sehe, das ist da jetzt. Dann gucke ich nach, was war früher da. Ich wusste genau, dass die Welt auftaucht. Ich glaube, wir verlieren einen Teil des Teams jetzt. Ich habe so ein dummes Gefühl, wir verlieren einen Teil des Teams. Verpiss dich. Ah. Stimmt das ernst, wegen Sandsturm habe ich kein Claire auch. Oh toll, ich bin in die komplett falsche Richtung gelaufen. Ja, jetzt wird kritisch. Drei Belebersamen habe ich noch. Ich weiß übrigens nicht, wo ich die Folgen jetzt schneiden werde, weil ich ja unabhängig aufnehme. Ja, toll, ich bin paralysiert. Auch nein, der Boss. Und jetzt bin ich vergiftet. Dreh dich um. Ah, oh Mann. Das ist das einzige Kack-Ding jetzt. Ja, okay. Kindwurm, ciao. Das halbe Team schon wieder leer jetzt. Kokowai? Nein, da entwickelt sich ja nicht mehr, stimmt. Das war halt damals so. Man hat... Äh, die Pokémon halt so. Das wäre jetzt ein Kokowai geworden, direkt. Ich bin nicht traurig, dass er es nicht macht, ehrlich gesagt. Alter, der Boss hält extrem viel aus für Sieben-Schwächen. Ich glaube, jeder Tag ist effektiv, außer die drachen gut. Au, 760 Epis schon geil. Erfahren. Ja, Ach so, das wurde das, das ist das, was schon gekämpft hat. B, danke Spiel. Nein, mein B ist nicht kaputt, aber es reagiert nicht, wenn ich zu lange drücke oder zu kurz drücke oder falsch drücke, keine Ahnung. Ich bin gerade echt im Überlegen... Ach, ein Togetic, nice. Ob ich den Boss schaffe. Ja, komm mit. Wenn der jetzt auch noch Feen attacken könnte, wäre das natürlich göttlich, dann... Würde ich alles sehen. Da unten links. Gut. Wow, die Stolperfalle ist ja so böse. Ich habe zwei Items zwei Schritte vor mich geworfen. Uh. Bedrohe, wurde hier anders gemacht jetzt. Es gibt so viele Fähigkeiten, die anders funktionieren in diesem Spiel. Das ist teilweise schon recht schwer. Togetic! Fehlenattacken, Los! Oh. Ja, ich wollte gerade auf die Seite für Absol, aber dann eben nicht. Nice. Ich hab's gerade gesehen auf der Map. Fuck. Fuck. Das ist nicht fliehen, ihr Backpfeifen. Okay, die kämpfen. Alles klar. Ich benutze einen Fliehhop. Ich gehe weg. Das ist meine Endstation jetzt. Entschuldigung. Mega Entwicklung, ich weiß. Und genau das ist das Problem. Weil ich kann ja anderen Pokémon nicht befehlen, wegzugehen. Und deswegen stehen sie im Weg um wenn ich sage flieht. Und es klappt nicht. Ich hätte mich an die Regel halten müssen, kein Pokémon wieder zu beleben, egal was passiert. Dann hätte ich doch ein bisschen mehr Kapazität gehabt. Das ist mein Fehler. Ist okay, ich kann damit leben. Wir kennen jetzt die Schwierigkeit des Dungeons. Ich werde den auf jeden Fall nochmal probieren, aber nicht direkt. Zuerst will ich mal Zapdos holen jetzt. Und wir kriegen Zapdos, ich weiß das. Wir kriegen das hin. Achso, Altaria ist jetzt markiert, das ist okay. Das heißt, ich kann einen Wablu freilassen tatsächlich. Dragonier darf auch ins Team, natürlich. Dragonier notiert, nein. Toketik finde ich cool, ja. Bitte komm mit. Vor allem, wir kriegen verdammt starke Pokémon jetzt. Toge, to Das heißt, ich kann doch ein bisschen besser gegen äh, Bosse planen, wie ich vorgehe. Jetzt kriege ich halt ein zweites Quirtle. Das muss ich halt äh, schmeißen dann. Ich notiere mir das ganz kurz. Ein Wablu freilassen. Und halt das Quirtle. Warblumquirtle, so. Nein, du kriegst keinen Spitznamen. Pelim Pelim, fette Belohnung bitte. Ja, 500. Ja, okay. Scheiße. Ja, okay. Die Escode Mission 250 AP ist recht gut gewesen. Bis morgen dann. Ciao, ciao. Also einmal Quirtle rausschmeißen, einmal Warblue. So, ich muss ganz, ganz kurz meine PS mal checken, weil die hat vorhin noch das neue COD installiert, dass ich das nächstes spielen werde. Und ich habe das laufen lassen, weil der Stand noch nicht fertig war. Jetzt muss ich kurz gucken, welches HDMI das war. Das müsste das hier sein. Ich muss nur kurz den Fernseher umschalten, das geht ganz schnell. Wenn es fertig ist, dann die PS halt abschalten. Ja. Äh, anderes HDMI. So, zeig mal. Noch drei Minuten, ja, also dann lassen wir das noch ein bisschen laufen. Ja, die kommt heute Abend mild, das heißt, ich musste noch gucken, dass die ein bisschen kühlt. Bis dann. Aber gut, wir gehen raus, machen weiter. Ich guck dann später nochmal kurz rein. Eventuell mache ich kurz eine. E ne Ach geil. Nach zwei Stunden hängt sich der also auf. Ich bin bei einer Stunde 20 jetzt, das ist okay. Meine Ditto-Flagge sieht so dumm geil aus, ich mag das. Die ist so derpy. Ja, okay, aber ich muss zugeben, für den Monsterraum bin ich jetzt komplett selbst schuld. Das war einfach zu sehen. Und ich habe es komplett ignoriert. Es war mein Fehler. Ich, hab's, ich ich, sollte nicht in Räume laufen, wenn ich zwei Items auf einmal sehe, direkt reinrennen. Das ist dumm. Das, das war komplett mein Fehler. Das kann ich auch sagen.